Hallo zusammen, hallo Freunde. Ich möchte euch heute nochmal ein kleines Experiment zeigen. Das heißt mit Holzlasur, gemischt mit Vinylkleber und dann mit Tintentusche. Also Zeichentusche besser gesagt. Zeichentusche. Und gibt einen schönen Effekt. sowie ich zeige mal, entweder Eisblumen könnt ihr machen oder ja, sieht teilweise auch wie Sträucher, Büsche aus. Da also könnt ihr viel rumspielen. Ich zeige euch jetzt erstmal zwei Bilder. Also eins mache ich und eins, wo ich davor schon gemacht habe. Und dann lasst uns starten. Bis gleich. Hier habe ich die Mischung, also halb-halb von dieser Holzlasur? Das heißt, Hybrid-Holzlasur ist halt für außen auch mit Lösungsmittel, aber ich habe es jetzt auch schon ausprobiert ohne Lösungsmittel für innen. Da funktioniert einfach nichts. Okay, gieße das jetzt erstmal drauf hier als Schicht also halb halb heißt halb Vinylkleber halb Holzlasur Macht das jetzt mal so weit voll muss noch nicht ganz voll sein kurz mal die Luftbläschen ausmachen So. dann habe ich hier das ist popo violett und zwar von Rohre und klinger wir können es gut lesen das sind eigentlich eine zeichentusche aber durch diese zeichentusche und diese holzlasur kommen da, ich zeige es euch mal, ich nehme hier so eine Pipette voll, kommen da wie so Eisblumen raus und das finde ich faszinierend. So, lasst das kurz mal einwirken. Und jetzt, alles was zu viel ist, läuft jetzt weg, das ist aber gar nicht schlimm, verteile das jetzt hier. Da hat es nicht so funktioniert, weiß nicht warum es manchmal nicht funktioniert, ist aber nicht so schlimm. Wir sind ja noch nicht fertig. So, da haben wir schon mal einen schönen Effekt. Jetzt hier mal noch ein Türkis. Grün. Da hatte ich auch noch eine Pipette hier. Setzen wir da auch noch ein paar Tropfen rein. Okay. auch noch weiß, das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, werde ich jetzt aber kurz auch mal testen, um einfach dieses Bild eventuell ein bisschen aufzuhellen und mal schauen ob es funktioniert. Okay, damit kann man es also auch wieder aufhellen, also ähnlich gesagt wie die alkohol -Inks. Und ein Rot habe ich mir noch gekauft, als Magenta, beziehungsweise genau. Schauen, ob das auch noch eine andere Wirkung gibt. Dünner muss ich aufpassen. So. Ich denke mal, das reicht. weil die Luftblasen ausmachen. Nehmen wir hier noch mehr rein. Okay, mal vielleicht kurze Hitze mal, um die Luftbase rauszumachen. Was ich jetzt noch mache, nehme nochmal ein Holzstäbchen. Das fand ich eigentlich auch faszinierend. Ich hoffe es funktioniert jetzt auch wieder. Also auch noch einen super schönen Effekt ausholen. Okay. Also ich finde, es hat was. Man kann natürlich jetzt noch mehr oder weniger machen. Ich kann euch auch geschwind noch ein Bild zeigen, das ich vorher mal getestet habe. Seht ihr mal hier. Ist auch richtig cool geworden, finde ich vom Licht her geht. Genau. Okay, ich kann es euch ja nachher mal zeigen, wenn ich die Nahaufnahme mache. Weil ihr könnt da wirklich wie so Eisblumen rausmachen. Passt ja auch zur Weihnachtszeit. Mal mehr und mal weniger machen. Aber ich finde, es sind coole Effekte, vor allem mit diesen Tinten. Tusche. Okay. Dann zeige ich es einmal mal von einem. Dann bis gleich. Okay Freunde, jetzt mal von rein. Also ich kann das Super-Effekte herausholen. Ist vielleicht nicht für jedermann was, aber ja gut, geht halt darum, die Holzlasur riecht etwas, hat ein paar Lösemittel drin, aber nur so funktioniert es halt. Okay, kann ich euch noch das andere Geschwind zeigen. Das war eigentlich mein erster Testversuch. Aber seht ihr seht, was man für Strukturen da rausholen kann. kann man noch viel mehr spielen dann. bin dann mal gespannt wie es trocknet. Zeige ich euch auch dann. Wow. Okay cool, das war's von mir. Dann wünsche ich euch was. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye.